Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die P und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Final Fantasy VII Remake. In der letzten Folge haben wir Reaktor 5 erreicht und eine Bombe da drin platziert und die war dann irgendwann hier zünden werden per Fernzünder. Und ja, leider hat uns Shinra bemerkt, als wir hier reingeschlichen sind und ja, die wollen uns ein bisschen aufhalten mit so einem Roboter und so ne. Also ja nicht so toll, ne? Also ja, herauszukommen wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger als hier reinzukommen, ne? Also, aber mal schauen. Oh, außerdem also, wollen wir live ins Fernsehen übertragen. Das heißt, die Leute wissen jetzt, wie wir aussehen, ne? Wen sie hier verantwortlich machen können für all die Terroranschläge und ja. Pracht verladen Ebene B8. Transport starten. Okay, sind bereit. Also oh, der thron für mich. Alarm. Äh, hi, na? Könnte man diese Truhe wieder darunter holen. Ne? Die hätten wir gern. Alter, Gegner. ja, ja, ja, ja, ja. Äh, schwertsturm wird schon irgendwas oh, wieder jetzt nicht geflogen sobald das avalanche credo bitte wer jagt in die luft wie er. <lacht> ja, Ahnung. Boom. schon gelernt staunenswert nur weiß ich nicht drei vier kämpfe und schon noch mal gelernt so boom, boom, boom, boom. Da. Oh, ich freue mich schon mal gucken was die kerle hier getrieben haben ich freue mich schon wenn wir die schere bekommen was hast du da aufgehoben eine schlüsselkarte eine juli o karte sein der weiße dach mit eiskaltem blick wissen der weiße cloud mit eiskaltem blick Irgendwann bekam man nämlich mir verbreitet auch so eine Schere als Ausrüstung. Das ist ein Nahkampfwaffe gewesen. Ich habe ja auch ein Terminal gefunden. Wollte euch das nicht erstmal einsehen. So ist? sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. system <lacht> Gut zu wissen, dann lasst uns mal dazwischen. Funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Ja, das, wo ich gerade schon vorstand. Genau das. So, ich würde mal sagen, bevor weiter weitermachen, wir haben ja jetzt den Angriff schon gelernt. Ne? Dann gehen wir mal zum Gatling-Gewehr zurück, obwohl ein bekommt ein mehr Schaden, aber alles andere wird gesenkt. Also ja, komm, lass mal. Lässt sich der Lift bedienen mit einer Schlüsselkarte? Die hätten wir ja. Hm. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materiallösung gefüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn M-Einheiten entsorgen werden, können für die erbasse vorgenommenen Gegenstände erbeutet werden. Ich hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Also die Sachen, die ich entsorge, bekomme ich dann, ne? Habe ich da jetzt verstanden? Ne? Äh, ja, mach mal. Ich hätte schon gerne mehr Sachen. Die M-Einheit wird entsorgt. Ach, komm zu Papa. Tolles Gefühl. Also kann man den damit okay, gar nicht schwächen. Geht's. Kann ich die nicht einfach öffnen? Hallo? So, halt. Wo bist du? Nein, komm zurück. Nein. <lacht> Ah. Warte mal, ich folge dir. Ich, ich habe dich noch nicht aufgegeben. Ja, Ein Moment. Was ist hier? So, du kommst da jetzt bestimmt hier raus, ne? Irgendwo. Nein. <lacht> äh. Aber ich müsste ja irgendwann dann bekommen, ne? Irgendwo. wenn ja man gesagt, Reserven aufstocken. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren. Es ist noch irgendwo da draußen. Ich muss es noch finden. Ich muss nur daran glauben. Die M-Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Haben wir schon gedacht? Irgendwie kann man dann irgendwie den Boss dann irgendwie schwächen oder so oder weiß also nicht. Hätte ich mir irgendwie so da gibt es vielleicht eine Trophäe, wenn man den ganz unterschraubt oder wenn man den voll überpowert lässt oder so? Keine Ahnung. Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Ja, du hast Heidiger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. grinst einfach nicht in die Kameras. Hm. Wieso muss ich jetzt an zwei so aus Feiern lenden denken? Warte mal, du beobachtest ich, ich, über, du beobachtest mich überall, ja, überall. Selbst wenn ich, ja, erst recht dann. <lacht> so ein creepy Ninja irgendwie, der ein, weiß also nicht. Voll stalk So, äh, äh, ja, coole Kamerafahrt mir. Da irgendwo waren da noch Gegner, die ich noch nicht hatte. da so, kann ich dich nicht erreichen, ne, von ihr. Oh, da hat eine Menge Materie gerade levelt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was diese eine Mission ist, die ich machen muss. Ja, wo ich Gegner schocken muss, und muss bei jemand den ab, wo ich Gegner schocken muss. Hier diese bricht dingens hier. Ich weiß, die immer noch nicht, wie das hier funktioniert wenn er Spezialfähigkeiten bei Gegner im Schockzustand an und lade insgesamt 10 eine Einheit in der ATB leiste auf. Also so wie ich das verstehe, ich muss ein Gegner schocken, dann äh, muss ich Spezialfähigkeiten einsetzen und ich muss ein ATB während die geschockt sind hier bekommen. Ich verstehe das nicht, das ist irgendwie, weiß nicht. Warum ist dieses Gebiet hier ist doch nichts. Ich verstehe irgendwie nicht so den die Erklärung von dem Ding, Ach. Äh. ich würde halt gern schon auf Blau Materie erlassen. Schlüssel nein, Beachten ist noch nicht hier und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüft das, hallo, na, <lacht> eindringlinge. Greift sie! Hier ist Ebene B7. Da ist schon wieder jemand neu. Wir nehmen die Kampfhandlungen auf. Wir brauchen mehr Zeit. Haltet sie nirgends hier auf! Kann ich schon. Ja gut, jetzt Analyse ist voll hochgelevelt und weg davon. Ja, schon voll hochgelevelt, das heißt, ich kann immer alle analysieren auf einmal. Toll. Dann können wir uns ja richtig austoben aber nur mit Schlüsselkarte. Eine Karte, eine ja, dann können wir also nur einen Lift umleiten. Was Und schwere, schwere Entscheidung überlasse ich dir? Cloud natürlich erstmal Boom. je nachdem, was war wahrscheinlich umleiten, bekommen wir verschiedene Gegenstände. Ne? Gehen wir da. Ja, erstmal ne. mal gucken ja Materie hier wird ja wohl noch nichts auf Maximum oder so sein ne? Nö. Analyse ja aber Analyse werde ich immer brauchen Chakra ist schon da no, ist ja nicht noch irgendwo eine Schlüsselkarte Big Bomber Shields Air Gaming Codes So, was muss ich jetzt hier WN? Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu. Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Ich dachte, er hat gar keinen Einfluss darauf. wer ja, so ein KI-Kern hat der Airbuster weniger Leistungsfähigkeit für seinen Fingerschuss. Ein Laserangriff mit Betäubungseffekt zur Verfügung. Je mehr Kiekern entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr, durch den Fingerschuss betäubt zu werden. Also ich mache mir den Kampf dadurch einfacher, ne? Nein. <lacht> Was ist das hier? Dieser Lift transportiert etwas, das sich gigabombe nennt. dies ist früher mal großer Bomber. Eine verheerende Waffe. Mit anderen Worten Munition. Wenn wir die vernichten, hat der Robo weniger Ladung mit der entsorgung der gigabom hat der Airbuster weniger motion für seinen Fernsten angriff zur verfügung je mehr von gegabon entsorgt werden desto weniger angriff mit großen schaden kann der Airbuster durchführen ich bin natürlich jetzt ein bisschen irre ich tue mir das noch aufsparen weil wenn ich glück habe kommt noch mal so eine materie dingens ja die ich entfernen kann Und dadurch kriegt man ja gegenstände ne? dann würde ich über das entfernen Ich werde das schon schaffen. Hallo, ich mache mir den Kampf doch nicht einfacher. Hallo, <lacht> er redet schon wieder mal so aus mir. 1 <lacht> 2 Hey Leute, hört mal alle her. Ja, ich wollte sagen. Alles, was Shinra euch erzählt ist gelogen. Marco ist der lebenssaft des Planeten und Shinra schlüft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Wird <lacht> geschnitten, ist ja nur live, ne? Äh. Ah. Äh. Nein, nicht los. So ich konzentriere mich jetzt mal auf dich. Ups, hallo? Nein. Nö. Nein, man. So, keine Ahnung. Ähm. Ja, schon wieder Chance vertan, glaube ich. kann ich von da oben treffen ja so, mach mal einer die kaputt hier so, gut du gemacht cloud geht schon auf den los materie stufe gestiegen heilen cool Boom, show you can äh, weg ja. Äh, Schaka. Oh, ich habe gar keine. Weil Zum ist später Zeit. Komm. Auch mal. Nur Karte. erstmal wie viele von diesen dinger noch kommen ne? okay, ich muss mal kurz gucken da teilt 721 ne? das kostet mehr als doppelt so viel aber halt nicht mal doppelt so viel also ja lieber dingens einsetzen wir ne? gehen übrigens die mp aus wieder So. Hallo, na. Haben wir hier neue Leute? Nö. Finger weg davon. Weitere Hör auf mich zu ignorieren. Nein. Nicht. Tere Barriere. Der hat sich geheilt. Ich habe eine Okay, schon wieder ein paar Level ab. Was poopt sich? So. Warte mal hier. Das scheint der Lift für einen KI-Kern zu sein. Nein. Ich will den. Ich will, dass der nicht mich zukommt mit voll Force. Außer dass so Materie dingen Wofür ist das? Die M-Einheit. Sie macht den Erbaster stärker. entscheidet du, was auf den Müll wandert. Okay, durch M-Einheiten bekommen wir ja Sachen, ne? Also nehmen wir da draus wieder. Dadurch bekommen wir Belohnung. Das ist ja wieder was anderes, entsorgt. ne? Die Schimradeppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? ist sicher ein stolzes sümmchen wert gut möglich dann sagten wir sein Sprich nichts dagegen wir müssen die Station nur finden ja, dann habe ich aber für ich bekommen mehr schlüsselkarten als ich eigentlich brauche dann ich brauche ja eigentlich nur noch ich brauche ja eigentlich gar keine mehr wenn ich nur die einen dinge einsorge aber wenn die einen Dingern auf landen und ich die verkaufen sehen, kann oder so. Am Ende ein statuiert. <lacht> dann weiß ich nicht. Bist ja blendend gelaunt? Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. <lacht> die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern, darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Ich tanze nicht, nicht mehr seit diesem einen Moment. Keine Ahnung. Oh. Hey, du siehst ein bisschen besonders aus. überschallfäuste sagt uh. sagt die sah ein bisschen fancy aus die Truhe. Rückwärts hat oh vier Dinger. Sehr wenig angriffskraft aber Boom, Ja, übernehmen und jetzt haben wir sogar noch einen Platz frei. Was können wir denn noch da einpacken? Irgendwas neues Auto Vita wieder bleben, weil das muss auch irgendwann mal hochgelebt werden, hallo. So, und dann kann man natürlich erstmal wieder hier leveln. Die anderen fäustlinge von hier können wir glaube ich auch leveln, wenn wir schon mal dabei sind. So Windelement zürzlich von elementier basierte Materie ne Zusatzschaden steht da Blitzelementattacken Feuer längere Buffs so, erst einmal mal physische Attacke würde ich sagen äh, da ist auch noch mal physische Attacke so schnelligkeit start zu sitzen von der elementar basierende materie da ist doch schon mal wieder was er wird den schaden von waffen die mit elementar ah. okay waffen also nur die die in der waffen drin sind äh, keine ahnung so ein p maximum machen wir mal bitte und längere buffs was hat denn für buffs gar nichts ne? de -Buffs. haben wir auch nicht wirklich ich kann sie jetzt hier natürlich auf eine bestimmte dingens hier ein element oder so hochballern, aber noch mal schnelligkeit keine ahnung ich weiß nicht was schnelligkeit bedeutet ich nehme mal einen ausweichwahrscheinlichkeit oder so keine ahnung. <lacht> aber mal schauen ähm, nein warte schaden von den Festungen plus zehn Prozent magischer physische Attac Attacke da hätte ich gerne aber ich muss ja jetzt erstmal die neue einsetzen ich muss um die Fähigkeit zu lernen halten ne äh. Schaden von Sprungangriff, Schaden durch Hinterhalt. Diese Attacke. Äh Gott. Alles klar. Dann gucken wir mal. Äh, ich nehme an, das hier ist diese Entsorgungsanlage. Und das habe ich jetzt bekommen weil ich das Ding entfernt habe. Diese Waffe, das wäre natürlich sehr gut. Dann hätte alles nach Plan gelaufen bei mir. und Hallo, ich sind die Typen, über die wir gerade geredet haben. So, erst einmal. So, da steht keiner dran da steht einer dran oder auch nicht oh, ist, was, was, was denn Pass doch mal auf, wir sind kollegen von euch und ah. oh. Oh. Oh, da war schon einfacher geht's nicht dann mal weiter was wird von hier verschickt es gibt insgesamt vier Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Oh Na das für diesen Gigabomber. Ist das eine KI? Dieser Lift ist für den KI. Nein. Ah, gibt es sogar mehrere. Der ki kann auf diesem Lift. Ich warte noch auf eine Materie, Dingens. Da Hier ist er noch ist das Karte. für die M-Einheit. Ja, wir sollten uns das gut überlegen. Ja, ich weiß schon. Boom, War schon was ich mache die M-Einheit. Wird entsorgt. So, meine Frage ist jetzt. Wenn ich die KI-Dinger entferne, ne? Ob ich dann auch, äh, auch Belohnungen dafür bekomme? Hm. Weil nicht. Soll ich mal entfernen? Ich weiß ja nicht, ob ich was dafür bekomme oder nicht. Wenn ich wüsste, ich würde nichts dafür bekommen, dann würde ich hier ja drin lassen, ehrlich gesagt. Äh. Ja gut, entfernen wir mal. Ich würde gerne diesen Bomber da entfernen Ich wollte eigentlich nur sicherstellen, dass ich alle M-Dinger ja weg habe. So, Boom. man jetzt auch einfach weg. Ich will aber springen. Ne. Muss ich mir angucken, wie cloud da am Basteln ist. Die Bombe wird entsorgt. Tolles Gefühl. Finster. Ich irgendwie nicht. Ja, da schon. Die M -Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Ich glaube ja nicht, dass ich irgendwie so eine Bombe irgendwie so aufsammeln kann, ne? Na komm, entfernen wir einfach. Na, ist halt irgendwie so eine One-Shot-Attacke und wenn ich die nicht entferne, dann bin ich richtig im Eimer. Der KI-Kern wird entsorgt. Oh, das verschafft uns etwas mehr Zeit. Wir sagen ja nicht, dass ich irgendwie überlevelt wäre oder das so, nee. nicht, dass Ich hatte irgendwie die Möglichkeit hätte, getan, das überhaupt zu machen. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den schrottplatz verfrachtet. So. Sind fast draußen. Tiefer. Bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Hobo kurzen Prozess. Ja, ja. kommt sogar direkt hier nach. Ne, pass auf. Ah, ist noch so einer. Komm mal her. Ja. Ich hab gewusst, dann ist das doch nicht entfernt. Ah, ich hab doch geblockt. Komm her, komm her. Du, komm. Äh, äh, äh. Aua! Oh nein, nein, nein! Nein, nein. Oh, nein. Oh, boah, ein bisschen Vita jetzt nein! unten nein, nein! Nein, Ah. Oh, heilend. Ach komm schon, jetzt freut dich doch mal. Nein, niemals. Ich habe keine MP. So, Burm. Ist ja vielleicht irgendwo so eine, so eine. Jetzt sehe ich sogar, hat er geschwächt worden. ne? Runter müssen wir nicht. Ach, wir sind wieder hier. Aha. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein erfolg war. Blechklotz, wir kommen. So. Waffenlager. Gut. Äh ich tue mal hier speichern, weil ich nicht weiß, ob jetzt hier eine Dings kommt oder nicht. Weil ich würde dann den Part gerne beenden. Weil ich jetzt weil ich will eigentlich jetzt aufhören hier aufzunehmen und ja, wenn jetzt hier direkt der Boss kommt, dann kann ich jetzt nicht wirklich aufhören, Weil ich dann mit einer Katze wahrscheinlich drin bin. Statusbericht. Aber geht noch weiter, ja. Wir suchen nach einer Lösung. Ja. Heide gehasst warten Löcher, wie geht's denn so? Noch nicht fertig. Eindringlinge! Auf Sie! Verschafft uns noch etwas Zeit! Niemals! Heilige! So, Feuer, Feuer, ihr seid neu, alles klar. So, wo ist der eine Typ? Ich hab den gesehen. Wo ist er? Station, der Staatschef! Da! Wir brauchen noch etwas Zeit! Nein, ich will nicht! Die abschließenden Tests müssen warten, bis die Gefahr gleich ist zu stellen! Mein Gott, der ist unbesiegbar. Aber wir sind jetzt feuer ne? So, ich werde euch schon treffen. Ah! Schießen die auf mich. Bonk. Äh, ich habe kein so, ich habe keinen mp ach so. Vielleicht hat Stufe 17 erreicht. Bonk. Ja. Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Ja, davon haben wir schon mehrere. Er kann also seine volle Kraft nicht entfalten. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Ja, vielleicht starten wir einen neuen Trend ohne mich. Na. Gerade du, Cloud. War Gasse. Hm. Na gut, ich frage mich, wieder Kampf ablaufen wird zugleich also äh, ich mache jetzt erstmal ihren schnitt würde ich sagen das oh, äh, kommst du in ja serra hallöchen kommst du ja jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht äh, reduziert was welche welche ich wollte schon sagen. Ah. In die Fräse und bum, bum, bum, bum, bum Irgendwann wird er schon geschockt sein. Hm. Und mir kann ich den seine Beine auch nicht angreifen. Ah! Na, na. So, ich habe die meisten AP. Da, da. Ah. Mal rückwärts, Alter, also, haben wir noch nicht gesehen. Ja, ich tue direkt auf die Klinge schieben genau. Kann ich sogar? Was? Hier jetzt nicht nur extra auf die Segel los, der ist gleich tot. Mag, wir sehen was anderes an. Danke. Direkt in die Höhle des Löwen, den wir natürlich besiegen werden. Er steht schon da. Gut, aber ich sagen, ich beende die Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Final Fantasy VII. Okay. Ist ja vielleicht nur irgendwie so eine Bank oder so. Da wäre nämlich sehr toll. Nee, okay. Ich mache aber hier einen Schnitt. Ich traue dem Braten nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy VII. Remake. Ich bedanke mich alle fürs zuschauen Ich hoffe, euch hat ein paar gefallen. Wenn das dann bitte ein Like, ein Abo und ein und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss you